Normalverteilung. verteilung ja was zum teufel ist das wenn wir zufällig irgendeine physikalische größe in der natur beispielsweise die größe der personen in einem ort wenn wir das ja messen wenn wir feststellen dass die werte etwa glatt was sollte das jetzt meine, ähm, was ist jetzt damit gemeint mit glatt so es wird es wird mehrere werte umschnitt geben und immer weniger je weiter durchschnitt sich der wert befindet die verteilung der, Größen, der größe wird etwa viel mehr so aussehen und eh nicht so also es wird viel mehr so sein dass mehrere werte um und weniger Das letzte Bild würde im konkreten Beispiel bedeuten, dass es viele kleine und viele Größenpersonen Personen gäbe, aber viel weniger die Mittelgroß wären. Also erfahrungsgemäß ist das nicht der Fall. So eine Verteilung einer physikalischen Größe wird in der Natur kaum, wenn überhaupt, beobachtet. Je mehr zufällige Werte vorhanden sind, desto mehr wird die Verteilung zu einer gewissen Größe. Kurve neigen. Die sogenannten Normalverteilung sieht so aus: Glockenkurve. Der erste, der diese Tatsache beobachtet hat, war Adolf Quetelet, oder was auch immer Quetelet, glaube ich, heißt es, im Jahr 1944. Er hat den Brustumfang von mehreren tausend Soldaten gemessen und eine verblüffende mit der Normalverteilung festgestellt. Ja, er hat schon Mathematik studiert, sehr ja klar. Folgendes könnte daher eine empirische Definition der Normalverteilung gelten. Für viele physikalische Größen gilt, dass ihre Messwerte in der Natur normal verteilt wären, wenn es unendlich viele Werte schon bekannt es gibt nicht unendlich viele werte in der natur aber wie auch immer wenn es so viele wenn es gäbe, dann werden sie normal verteilt zum beispiel die größe von menschen die funktion die die glockenkurve der normalverteilung beschreibt ist selbstverständlich keine lineare ja sieht man ja auch gerade und keine polynomfunktion sie ist ziemlich kompliziert und lautet so Boom. was das ganze hier ist Mi, mü, glaube ich heißt es auf deutsch äh, in diese darstellung der erwartungswert also der sozusagen durchschnitt der in die teilung auch der median und der modus ist also steht in der mitte und auch ist der meist äh, vorgekommenen wert äh, Sigma, glaube ich, heißt es auf Deutsch, ist äh, auf jeden Fall Sigma. Standardabweichung. Das hier in der Formel haben wir in einem anderen Video gesehen. Der Wert der lässt sich nur annähernd berechnen. Daher gibt es für die sogenannte normierte Funktion mit µ ist, äh, 0 und Sigma ist gleich 1. Dann ist die Funktion sozusagen normiert. Gibt es dafür entsprechende Tabellen, wie zum Beispiel diese hier. Die werden wir aber in einem anderen. War die schon, also die Normalverteilung, schon lang vor der Entdeckung bekannt? Ja, sonst würde er nicht wissen, dass es sowas gibt. Einige wichtige Wissenschaftler der Mathematik und der Physik haben Deckung beigetragen. So, da sind ein paar Namen, dem Poisson, Laplace und Gauss, einer der berühmtesten. Die Verteilung stellt einen Grenzwert der Binomialverteilung, das haben wir auch wieder in einem anderen für unendlich viele Proben da Als Faustregel für die Anwendung einer Normalverteilung an der Stelle der gilt die Anzahl der Versuche mal die Wahrscheinlichkeit eines Versuchs mal 1 minus diese Wahrscheinlichkeit, also dieses Produkt hier, sollte gleich 9 sein. Äh, falls diese Bedingung nicht erfüllt sein sollte, ist die Ungenauigkeit nicht vertretbar, wenn diese Regel hier gilt. und dieses Produkt halt kleiner oder groß oder gleich als und zugleich dieses produkt hier auch groß oder gleich 4 da könnte man auch die normalverteilung die binomialverteilung das hat gewisse vorteile bei der berechnung allerdings heutzutage wo man so äh, alles hat macht es keinen unterschied letztendlich kann man das sofort mit dem computer berechnen eine theoretische Definition Normalverteilung könnte daher wie im Folgenden lauten. Wir haben also eine empirische Definition, empirisch also, was wir in der Natur so von unserer Erfahrung beobachten. Das ist die empirische Definition. Und das ist, dass wir in der Natur normal verteilt sind. Und eine theoretische Definition, von Mathematik her also, die Normalverteilung eine Grenzfunktion der Binomialverteilung für unendlich, viele versuchen. Danke sehr.